Kinderlein kommen, oh, kommen doch all zur Krippe her, komm, in Bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel. Wir Freude uns. Mach. Oh seht in der Krippe im nächtlichen Stall, seht ihr bei des Lichtleins, heil glänzende Hemstrahl in reinlich. Winden, das himmlische Kind Wie schön und holder Als engelsen Da liegt es das Kindlein Auf Heu und auf Stroh Maria und jo Betrachten es froh, die redlichen Hirten knirten mit Händen davor, Auch oben schwebt überhend der Engel ein Korb.